Eines Morgens saß ich im Discord-Talk und dachte mir. Eigentlich könnte ich auch schon die neue Folge vom Kalender aufnehmen, oder nicht? Die Reaktionen waren wie erwartet, nur positiv. Vielleicht nicht ganz. Ich fühle mich so geliebt hier. Aber ich habe es aufgefasst wie ein Mann. Ich liebe es, wie nett alle zu mir sind. Türchen Nummer 6 und wir haben Jennifer Parker. Sehr schön, dann ist unser Mardi nicht mal so einsam. Aber bevor die beiden sich kennenlernen dürfen, gibt es jetzt das sechste Tütchen. 3 mal 3 minus 3 ist ja eigentlich nur 2 mal 3. Und wisst ihr, was 2 mal 3 ist? Genau 6. Okay. Ein Nussriegel. Und eine Überraschung für uns alle: Erdnüsse. Die beiden können wir hier aufs Dach setzen. Lass doch wieder gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich soll noch Fliege grüßen, der wird sonst sauer auf mich. Ich hab dich gegrüßt, wie ja, du sprichst mich drauf an. Ich wünsche euch noch einen schönen Nikolaus, einen schönen zweiten Advent vor allem. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen direkt wieder beim siebten Türchen. Wir hören uns. Was? Du hast mich noch nicht abonniert? Du weißt aber schon, dass ich gute Videos mache. Ich soll ja eigentlich nicht meine Meinung sagen, aber schaut doch mal rein. Dann könnt ihr entscheiden, ob es gut ist oder nicht. Immer noch nicht überzeugt, dann habe ich ein Deal für euch. Auf meinen Kanal zu gehen und die Videos anzugucken ist umsonst und das ist ein guter Preis.